Schönen Guten Tag Leute, wir gucken uns heute die App Money SMS an, Geld verdienen mit deinem Handy ohne überhaupt etwas zu machen. Das einzige was dein Handy für dich erledigt ist SMS zu empfangen, so sogenannte Test SMS und dadurch verdienst du einfach Geld. Und wie man das ganze installiert und wie viel man denn damit jetzt verdienen kann und ob die ganze Sache überhaupt was taugt, siehst du jetzt in diesem Test. So als allererstes gehen wir natürlich erstmal zur Money SMS Website. Der Link ist hier unter dem Video. Jedenfalls raufklicken und schon kommt er dahin. Dann klicken wir hier auf APK herunterladen. Dateien dieses Typs können stehen auf dem Gerät, wo so sie möchten sie dennoch behalten. Okay. Richtig natürlich. Dann klicken wir auf Öffnen. Aus Sicherheitsgründen, genau. Das steht auch äh, nochmal auf der Website ganz genau beschrieben. Ich klicke hier auf OK und dann hier auf Installieren. So funktioniert es bei mir. Also wie gesagt auf der Website seht ihr das nochmal ganz genau beschrieben, wie ihr das denn installieren könnt. App wurde installiert. Dann kann ich hier unten rechts direkt auf Öffnen klicken. Hoppala. So, Sie erhalten 2 Cent für jede automatische SMS. Die Sie von unserem System erhalten. Führen Sie die App im Hintergrund aus und warten Sie auf die Lieferung unserer SMS. Stellen Sie sicher, dass Sie eine gute Internetverbindung haben und immer online sind. Also Erstmal hier oben das Land auswählen. Germany war schon, ist schon vorgewählt. Dann gebt ihr hier eure Telefonnummer ein. Natürlich ohne die Null vorne. Ist ja, hier unten steht ein Beispiel. Dann ein Passwort eingeben und dann geht ihr hier auf anmelden. So also jetzt brauchen Sie noch meine E-Mail-Adresse, damit ich äh, Geld abheben kann, was ich dann verdient habe und äh, die E-Mail-Adresse, die ihr seht, ist natürlich die, wo ihr uns immer gerne schreiben könnt, was wir denn so schönes testen können. Genau, dann gibt da hier noch ein Passwort ein. Dann müsst ihr noch mit dem Häkchen Money SMS erlauben, die SMS zu schreiben. Die SMS ist Und Dann klickt ihr auf Fortsetzen. Genau, so sieht das aus, wenn man dann eingeloggt ist. Das ist noch noch gar nichts verdient, ja, haben. oder auch 25 Cent, verrückt Mindestauszahlbetrag 2 Euro Einstellungen mal kurz angucken Kontoinfos, Empfehlungsprogramm gibt es auch ja, Sprache könnt ihr halt noch ändern, euch abmelden Ja, also sehr übersichtlich ja, Bis jetzt kann ich mich nicht beschweren Honey SMS ist sehr übersichtlich Installation ging schnell. Ähm, ja, die App ist jetzt drauf auf meinem Handy. Mal schauen, wie viel SMS ich bekomme, wie viel Geld ich verdiene. Wie auch bei Honeygain, in zwei bis zwölf Wochen melde ich mich dann nochmal und äh, dann schauen wir mal nach, wie viel Geld wir denn verdient haben. Bisher kann ich nicht sehr viel dazu sagen. Bis jetzt war es sehr leicht. Und wenn ich jetzt halt nichts machen brauche, um Geld zu verdienen, ist das natürlich äh, super geil. Ich gebe der App jetzt noch nicht 5 von 5 Sterne, sondern erst 4 von 5, wir werden mal sehen wie es läuft. Ich bin da erstmal noch ein bisschen skeptisch. Also 4 von 5 Sterne für Honey SMS und jo, der Link ist hier unter dem Video. Einfach aufklicken, anmelden, dann bekommt da 25 Cent Startbonus oder so. Genau Leute, ja. und ihr wisst ganz genau, was das wichtigste im Leben ist diesen Kanal zu abonnieren, weil das ist das wichtigste im Leben. Und wenn ihr Bock habt, so ja noch einen Daumen hoch und einen blöden Kommentar hier unter dem Video. Da freuen wir uns drüber und äh, wir sind auch immer will sehr schnell zu antworten. Jo, denn jetzt auf Abonnieren klicken und ciao. Bis demnächst.